Bei Alarm helfen sie sich untereinander und vor allem Personen, die die Treppen nicht laufen können. Auf jedem Stockwerk befindet sich ein Notfallschrank mit einer Trage. Teilweise gibt es auch Evakuierungsstühle.